So, hallo miteinander, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag von unserem Track. Jetzt haben wir schon viel über Standards gelernt. Jetzt geht es äh, ein bisschen mehr in die Praxis äh, zu QGIS, von jemand, der es wissen muss, von Matthias Kuhn, der der QGIS-Entwicklung äh, sehr aktiv ist. Und ähm, genau, dann bin ich mal gespannt, was du uns über Projekterstellung von, in QGIS erzählst. Vielen Dank. Ähm, wir werden uns ein Stück weit von Standards entfernen, aber nicht komplett. Ähm, kurz zu mir. Ich bin von opengis.ch. Wir machen Open-Source-Projekte, Geodateninfrastrukturen erstellen und viel Programmierung für QGIS und QField, eine mobile Lösung. Da könnt ihr morgen noch mehr dazu hören, wenn ihr Lust habt. Ich selbst bin Software-Architekt, Entwickler, Geographe und bin sehr viel in der QGIS und QField Entwicklung tätig. Seit bald zehn Jahren ähm, da aktiv und immer am Mitmischeln ähm, und bei OpenGIS GIS ähm, angestellt als, und Mitgründer von OpenGIS. Genau, ähm, warum geht es? Ursprünglich ähm, in der Schweiz, und ich nehme an, hier in Deutschland oder in der ganzen Europäischen Union ist das äh, ziemlich ähnlich, ähm, die Regierungen und die Behörden, die hatten ähm, so das Gefühl, dass Big Data bald kommt und äh, darum jetzt Bruce Willis angerufen werden muss ähm, und vor allem durch die ganzen Geodaten, die da anfallen werden, die zusammengetragen werden müssen von verschiedenen Stellen, wie soll das genau laufen, was kann man da machen, wie sollen diese alle erfasst werden und dann zusammengetragen werden, schlussendlich, ähm, wie kann das funktionieren. Ein großes Thema dabei ist die Datenharmonisierung. Die haben wir auch eigentlich den Link zur Standardisierung. Ähm, da gibt es in der Schweiz äh, seit längerem bereits ein Modell, das nennt sich Interlist. Ich weiß nicht, wer das von euch schon kennt. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die meisten bis alle äh, Inspire. Das ist ziemlich ähnlich vom, vom äh, von dem Hintergrundgedanken, Hintergedanken her. Und die Idee ist, dass schlussendlich alle ähm, eigentlich von Gemeinden über Kantone, wie die bei uns die Regionen heißen, zum, zur Regierung immer die Daten hochgeben können in einem einheitlichen Format, dass das kompatibel ist und dass das jeweils geprüft werden kann, auch über jeweils die ausgetauschten Daten, ob die kompatibel sind, ob die den Standards entsprechen und wenn dann bereits auf der untersten Ebene irgendwo in einer Gemeinde ein, standard, ein, ein Datensatz nicht standardkonform ist, dann kann man das schon gleich da ablehnen und sagen, hey, mach nochmal, äh, sonst, sonst wird das nichts. Um das durchzusetzen, es wurden GeoDaten äh, Geoinformationsgesetz erarbeitet und dieses Geoinformationsgesetz verpflichtet, alle neu erschaffenen Daten oder alle Behörden dazu alle neu erschaffenen Datenmodelle in Interlist zu modellieren und zu publizieren, dass sie sich, dass sie quasi gezwungen sind, sich äh, Gedanken zu machen, was sie eigentlich genau wollen, bevor das dann wirklich ähm, in die Praxis auch umgesetzt wird. Ich sehe gerade, es fehlen eigentlich alle Titel da, aber es geht auch ohne. Ähm, minimale Datenmodelle, die sehen dann in etwa so aus, ein UML-Diagramm von... Ähm das ist jetzt der planerische Gewässerschutz. Das sind verschiedene äh, Tabellen dabei. dabei. Ähm, das ist total objektorientiert, wie das da ist. Ähm, das ist alles wunderschön definiert. Und in der Theorie macht das super schön viel Sinn, wie das genau aufgebaut werden soll und wie man das erfassen soll, dass das nachher auch stimmt. Ähm, und ja, so sitzt man dann da und denkt sich, cool, jetzt haben wir einen, äh, einen super guten Standard. Wie kriegen wir den jetzt zum Laufen? Und ähm, schlussendlich, Geht es dann darum, dass irgendjemand irgendwo sitzt mit einem GIS in der Hand. Mein GIS, das ist meiner Meinung nach im Normalfall Kugis, ähm, Der sitzt dann da und beginnt das Projekt zu konfigurieren. Da gibt es verschiedenste Dinge, die man konfigurieren kann. Zum Beispiel äh, die ganze Legende muss mal zusammengestellt werden. Naja, die Layer die hatten noch einigermaßen schnell geladen. Ähm, wer hat schon mal Relationen konfiguriert hier drin? <lacht> Es kann eine ziemlich mühselige Arbeit werden, da muss man wirklich eigentlich zu allen ähm, Layern hingehen und sagen, gut, ich habe hier noch eine Werteliste dazu und ich habe hier noch eine Werteliste dazu und das steht mit dem noch in Beziehung und so weiter. Und, ähm ja, da sind dann schon mal 2000 Kaffee mehr draufgegangen, bis man so weit ist. Ähm, dann geht es darum, all die Formulare von all diesen unterschiedlichen Tabellen, die man irgendwo reingeladen hat, ähm, ebenfalls noch zu konfigurieren, zu sagen: gut, das ist ein Datum, da wollen wir ein Datumswidget, das ist eine Werteliste, da wollen wir eine, alle Werte aufgelistet haben von dieser anderen Tabelle und so weiter. Ähm, das. Äh, KBS, das Koordinatensystem darf natürlich nicht vergessen werden und es kann schlussendlich ziemlich viel Zeit drauf gehen. Die Idee war dann eigentlich, dass man das, das meiste davon bereits in den Datenmodellen eigentlich zur Verfügung hat. Die Datenmodelle, die wissen, was für Attributtypen da rein sollen. Wenn irgendwann ein Datum definiert ist, dann können wir den Leuten auch gleich schon ein Datum anbieten, wenn Minimal- und Maximalwerte irgendwo definiert sind auf einem auf einem In-Teacher-Wert, dann können wir den auch den Nutzer gleich schon dazu zwingen, dass er diesen bitte ja auch äh, zwischen 0 und 100 Prozent eingeben soll, um zu vermeiden, dass er versehentlich endlich 500 Prozent eingibt oder einen Tippfehler so macht und dann äh, später alles kaputt geht. Ähm, also schlussendlich haben wir ziemlich viele Informationen, die wir aus den Daten bereits verwenden können. Nicht zuletzt auch die ganzen äh, Beziehungsinformationen zwischen den Tabellen, die Relationen äh, zwischen den verschiedenen Tabellen. Ähm, die Idee war nun, dass wir diese Informationen aus der Datenbank nehmen und in ein QGIS-Projekt überführen, so gut wie möglich. Alles, was wir irgendwie verwenden können, um das QGIS-Projekt vorzukonfigurieren, das nehmen wir einfach und, und, und machen, basteln uns damit was. Ähm, das funktioniert einerseits mit Interlis und andererseits aber auch mit beliebigen Postgis und äh, Geopackage-Datenbanken. Das heißt, ich kann eine bestehende Postgis-Datenbank nehmen. dieses äh, die Kugis Model Baker. Ich äh, habe hier etwas vorgegriffen ähm, auf der Ausschreibung. Ähm, Im Katalog steht Projektgenerator, wir haben das umbenannt, vor kurzem auf QGIS Model Baker, äh, darum <lacht> erzähle ich hier so frisch fröhlich von QGIS Model Baker, das ist jetzt der neue Name. Ähm, das funktioniert auch mit beliebigen PostGIS- oder geopackage Datenbankschlüsseln, das kann ich reinladen und schauen, was da rauskommt. Ähm, hoffentlich etwas Sinnvolles, in Intelis gibt es noch viele, viele Zusatzinformationen, die ebenfalls noch verwendet werden, das ist stärker strukturiert als ähm, Postgres oder, oder Geopackage. Die ganzen Modelle, die, die, die können ziemlich viele Metainformationen noch erhalten und die kommen dann alle damit rein. Das heißt, schlussendlich haben wir im Interlist-Modell beispielsweise Tabellen und Layer, die Relationen, die ganzen Attribute, die Bedingungen Constraints wie Minimal- und Maximalwerte oder aus welcher Werteliste dass das sein muss. Das äh, Koordinatenbezugssystem steht da mit drin und äh, nicht zuletzt auch zum Beispiel noch Kommentare zu den einzelnen Attributen, die sich derjenige, der das Datenmodell geschrieben hat, sich überlegt hat, was denn da genau rein soll. Ähm, genau, das äh, können wir dann in ein Tool hineinschieben, das nennt sich illi pg Das nimmt diese Interlist-Modelle und spielt die in eine Postgres-Datenbank. Kugis, Projektgenerator oder neue Modelbaker, kommt dann und schaut sich diese Postgres-Datenbank an, schaut sich an, was ist da alles drin, was finden wir vor und ähm, beginnt etwas zu prozessieren, macht uns ein schönes neues Projekt ähm, und alle sind glücklich. Ähm, schlussendlich ähm, hier noch so zu diesem Projektteam, äh, das sind verschiedene Schweizer Kantone, die daran beteiligt sind. Und ähm, auch äh, ein kolumbianisches Projekt. Ähm, das Katasterwesen in Kolumbien ist da auch noch mit beteiligt. Ähm, da komme ich dann gleich noch mehr inhaltlich auch dazu. Die machen nämlich noch etwas mehr damit. Die benutzen das Ganze als Entwicklungsbibliothek, was ähm, auch durchaus interessant ist. Nämlich ähm, kurz, wenn wir nun also diesen. Ein, ein Modell oder ein GIS-Projekt anschauen. IUN, ein, ein einfacher Layer, da kann man natürlich diesen Model Baker verwenden. Ist vielleicht nützlich, ist aber meist etwas zu viel, weil ein Layer, den kann ich auch einladen und einfach so konfigurieren, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Wenn ich ein relativ einfaches Modell habe, und davon gibt es ziemlich viele, dann sind das meistens die Modelle, die ich für die ich nicht das Budget oder die Ressourcen habe, um eine ganze Fachschale hochzuziehen, um einen Entwickler anzustellen, der mir oder Stunden darauf zu verwenden, all das zu konfigurieren, wenn es denn sein muss. Und das ist eigentlich genau hier, wo wir auch den Haupteinsatzzweck von Kugis Model Baker sehen, dass wir so also diese halb-semikomplexen Modelle eigentlich ziemlich effizient in eine Datenerfassungsumgebung überführen können. Ähm, und, und so nutzbar machen können. Zuletzt gibt es natürlich auch noch die äh, komplexen Modelle, ähm, die eine vollständige Fachschale verdienen. Und hier möchte ich nochmal auf das äh, Projekt Kolumbien zurückkommen. Ähm, da geht es um das Katasterwesen. Das ist eine ziemlich große Geschichte. Da, da sind Workflows mit beteiligt, wenn wir das, diese ganzen Daten erfassen. Natürlich. Da können wir nicht einfach das Modell nehmen und sagen: Hurra, jetzt haben wir ein Modell äh, und äh, ich ich einfach alle Layer, die irgendwo im Modell drin sind und fast mal. Ähm, und trotzdem müssen vielfach Masken entwickelt werden für alle diese unterschiedlichen Layer, was nicht eine sehr ange angenehme ähm, Tätigkeit ist. Das heißt, ähm, in diesem Projekt wird dieser Model Baker eigentlich als Grundlage, als Entwicklungsbibliothek genommen und ähm, da oben drauf werden Workflows produziert und die Masken, die davon erstellt werden, die ganzen Eingabeformulare und so weiter, werden einfach aus Model Baker dazugeladen. Das heißt, diesen ganzen Teil aus, von Entwicklungstätigkeiten, der fällt eigentlich weg und wird durch Model Baker übernommen. Also kann das als Basis für eine Entwicklung ziemlich effizient verwendet werden. Also, kurzum. Ähm, es ermöglicht eine einfache Datenerfassung, es fördert das modellbasierte Arbeiten, ähm, es äh, beherrscht nebenbei, das wird hier drin wahrscheinlich nicht so viele Leute interessieren, äh, den Import und Export zu Interlist-Dateien, um den Austausch von fertig erfassten Daten zur nächsten Instanz auch einfach möglich zu machen oder den Import danach. Die Kantone beispielsweise, die verwenden es vielfach einfach, um das zu importieren und anzuschauen, was sie da eigentlich gekriegt haben. Die bearbeiten die Daten gar nicht so groß weiter. Ähm, natürlich mehr Spaß und Sinngebung an der ganzen Datenerfassung <lacht> und ähm, nebenbei äh, wird das auch fortlaufend weiterentwickelt, das Credo ist, ähm, wir machen, was wir sehen, dass gemacht werden muss, wo wir einen ähm, direkten Benefit sehen und wenn dann was dazukommt, dann machen wir das fortlaufend weiter. und Nicht, dass wir versuchen, gleich schon mit einer perfekten Lösung daherzukommen. Inzwischen sieht das schon aber ziemlich anständig aus. Also kurze Übersicht: Wir haben eine, einige ungenießbare Zutaten, wie ein interlis modell oder ein DB-Schema. Wir haben den Cookies model Baker, der verarbeitet das Ganze zu einem super schönen, genießbaren Cookies-Projekt mit DB-Schema dazu. Genau. Jetzt ähm, hier einige grundlegende Konzepte, wie das in Interlist geschrieben werden kann. Interlist, das ist ähm, so eine Art Definitions äh, Programmiersprache, Definitionssprache. Da hier definieren, definieren wir ein Modell ähm, Human Beings, also Menschen ähm, und darin finden wir dann beispielsweise eine Domain wieder mit verschiedenen Haarfarben. Wir haben eine Klasse, ein Objekt, Person, das hat eine AHV-Nummer, also eine eindeutige Identifikation, einen Namen, einen Vornamen, einen Boolean, ob es lebt oder nicht. Ja, Sie, ein Geburtsdatum, die Haarfarbe entsprechend der Domain, die wir oben definiert haben, und ein Geburtsort, das wäre hier einfach eine Koordinate, ein Punkt. Das ähm, ist eigentlich ein ziemlich einfaches, äh, eine einzelne Tabelle, die wir hier so erstellt haben. Ähm, wenn wir das Ganze jetzt, dieses Modell, so wie es hier steht, in den Model Baker reinschieben, kriegen wir auf der anderen Seite, rechts oben sehen wir die Layer, die wir kriegen, also einerseits den Personenlayer und andererseits die Haarfarbe als ähm, Lookup Table für die verschiedenen Haarfarben, äh, die zur Verfügung stehen, die wir vordefiniert haben. Und wenn wir eine neue Person hinzufügen, dann wird auch, äh, werden auch alle Eingabemasken entsprechend schön angezeigt. Es wird, ähm, das, ähm, es wird eine Auswahlliste an, äh, angezeigt für die Haarfarbe, ein, ein Datumsfeld für das Geburtsdatum, eine simple Checkbox ähm, für, für ob lebend oder nicht. Und es wird auch überprüft, ob ähm, die Daten vorhanden sind. Also Cookies äh, versteht... Ähm, Not-Null-Constraints und Unique-Constraints. Das heißt, Kugis überprüft dann, ob da wirklich was eingegeben wird, dass ich nicht die Daten zuerst zur Datenbank schicken muss und erst dann die Rückmeldung kriege, nee, muss irgendwas rein, sondern gleich beim Erfassen schon ziemlich schnell. Es überprüft auch, ob dieser Wert, den ich eingebe, vielleicht bereits vorhanden ist und einen Unique-Constraint verletzen werde. Das wird ebenfalls gleich zur Laufzeit schon gemacht. Ähm, es wird ebenfalls ähm, es werden ebenfalls ähm, Beziehungen umgesetzt. Das heißt, Cookies geht zur Datenbank, schaut sich an, ist ein Fremdschlüssel definiert zwischen zwei verschiedenen Tabellen und lädt sich dann diese, ähm, erstellt dann automatisch auch die Beziehung zwischen diesen zwei Tabellen und zeigt Auswahllisten auf der einen Seite an und ähm, eine Liste von Kindobjekten auf der anderen Seite. Es können auch mehr zu mehr Beziehungen umgesetzt werden, also ein zu M Beziehungen. Da wird dann ähm, automatisch eine Zwischentabelle erzeugt, das äh, macht das äh, Elite2PG-Tool, das darunter läuft, das erzeugt uns automatisch die Zwischentabelle und in Kugis wird das dann auch so konfiguriert, dass wir ähm, alle Kindobjekte oder verlinkten Objekte angezeigt haben. <lacht> Aber ähm, also alle verlinkten Objekte angezeigt haben und neue verlinkte Objekte hinzufügen können, bestehende verlinken können oder wieder entlinken sozusagen. Genau, jetzt ähm, gibt es vielfach äh, sind diese Tabellen ja auch ziemlich technisch aufgebaut. Das heißt, wir haben die Tabellennamen, das sind technische Namen, das sind Attributnamen, das sind sehr technische Namen. Und ähm, hierbei geht es dann eigentlich darum, dass wir ähm, dem Kugis gleich schon oder dem Modelbaker gleich schon mitgeben können, wie das genau umgesetzt werden soll. Das sind vielfach Informationen, die sind nicht direkt aus dem Datenbankschema ableitbar. Ähm und die müssen darum gesondert mitgegeben werden. Zum Beispiel, wenn wir eine Auswahlliste haben, wie eine Haarfarbe, dann ähm, ist das im Normalfall ja so, dass wir irgendwo einen, äh, eine, eine Spalte haben mit einem Integer-Wert, äh, Serial als Primärschlüssel, aber eigentlich interessiert uns, ob der ähm, junge, blond oder braunhaariges. Und wir können das über Meta-Attribute auch noch gleich mitgeben, dass wir das nicht nachher noch von Hand dazu konfigurieren müssen. Das wird interessant, wenn wir das jetzt nicht nur auf einer Maschine verwenden, sondern auf 100 verschiedene Maschinen ausrollen. Dann können wir einfach diese Meta-Informationen entweder direkt ins Modell oder über eine Zusatzdatei ähm, mitgeben um die Dinge entsprechend vorzukonfigurieren. Und ebenso die äh, Attributnamen und die Layernamen, die werden auch dann, wenn vorhanden in den Metadaten, werden die schöner dargestellt. Die können dann entweder, wie gesagt, direkt im Modell definiert werden, oder es gibt eine separate Datei, wo das noch dazu definiert werden kann. Also wenn ich jetzt... Ähm, das Modell selbst definiere, dann kann ich das gleich rein, äh, ins Modell reinstellen. Wenn ich aber selbst gar keinen Zugriff habe auf das Modell, weil das eine übergeordnete Instanz erstellt hat, dann kann ich das über eine Zusatzdatei noch dazu erfassen. Wo gibt es das Ganze? Ähm, im, direkt im KUGIS plugin repository können wir das herunterladen. Und ähm, unter GitHub können Issues erfasst werden, und äh, es gibt, die Dokumentation ist ebenfalls hier verlinkt. Ich nehme an, ich werde die Präsentation nachher noch herumschicken, dann ähm, könnt ihr da das auch von da nehmen. Genau jetzt, ich glaube, wir haben noch ganz kurz Zeit für eine kleine Demonstration, damit wir nicht nur Folien sehen. Ich habe hier einfach mal einen Hintergrundlayer reingeladen und ähm, habe das Plugin Model Baker installiert. Das wird dann im Datenbankmenü aufgelistet und ich kann das hier ähm, generieren, ein neues Projekt generieren, das ist auf dem, wo ist denn hier der Screen, hier, genau, ähm, und dann kriege ich diesen Dialog hier. Ähm, hier kann ich sagen, dass ich äh, aus Interlist generieren möchte oder aus bestehenden Daten. Das heißt, ich möchte jetzt in diesem Fall äh, Interlist über Postgres äh, generieren und ich kann hier suchen in den bestehenden Modellen. Alle Schweizer Modelle, die liegen in einem Repositorium. Das heißt, ich habe hier Zugriff auf alles, was irgendwo schon mal modelliert und definiert worden ist und kann damit arbeiten. Dieses KBS ist das Kataster belasteter Standorte. Das wurde vor kurzem zwingend, dass man das machen musste. Und ich mache das in ein neues Datenbankschema KBS Foskis. Und ich schaue mal noch das Model, ich habe hier noch ein extra Model Information File, das ist das ähm, die zusätzliche äh, Metainformation, die ich hier mitgegeben habe. Und wenn ich hier auf kreieren drücke, dann beginnt er zu radeln und zu drehen und zu machen und zu tun. Und irgendwann ist er dann fertig und wir haben hier ähm, sehen hier, er hat zwei Layer daraus geladen, plus verschiedenste noch Wertelisten und, so, und, und alles mögliche. Wenn wir jetzt also hier eine, einen neuen belasteten Standort erfassen. Dann können wir hier, schauen, können wir hier sehen, dass er bereits verschiedenste, ähm, verschiedenste Dinge vorkonfiguriert hat. Wir müssen eine Nummer eingeben, die habe ich jetzt natürlich nicht zur Verfügung. Es gibt hier eine Auswahlliste von Standorttippen. Äh, ich als Laie habe keine Ahnung, der Profi weiß, was ein Standorttyp 3 ist. Äh, Daten dann können wir sagen, wann der Ersteintrag da war und wann die letzte Anpassung war. Und wir ähm, müssen noch einen Status angeben und ein Zuständigkeitskataster. Und hier sehen wir jetzt das Zuständigkeitskataster, das muss definiert sein, aber es gibt noch keine Einträge. Wir können eigentlich direkt hier auf das Plus klicken daneben, ähm, sagen das ist ein, irgendein Amt, die Behörde und ähm, das die URL des Katasters ist, mach mal das mal so, schreib mal kataster.ch, was auch immer, und, äh, kataster Tippfehler, okay, und das taucht jetzt automatisch auch schon hier in dieser Auswahlliste auf als Neues und er weiß auch schon, ähm, welche Felder er nehmen soll, um das Ganze zu verbildlichen. Das war in diesen Metainformationen, die ich beim Erstellen, äh, die da dazugeladen wurden. Und dann kann ich das so erstellen und hoffen, dass das alles gut geht. Und jetzt haben wir hier eigentlich schon diesen neuen Punkt erstellt mit ähm, allen dazu verlinkten Einträgen und Wertelisten in zwei Minuten. <lacht> genau, das ähm, war's. Soweit. Muss ich das hier. Eigentlich gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Mal schauen, ob ich da. Genau. Damit wären wir dann eigentlich schon bereits bei der Fragerunde angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Also, ich habe auch schon viel Zeit mit diesem Model Builder selber bauen verbracht und das macht das Leben. Schaut so aus, ob das das Leben sehr viel einfacher macht, wenn man das schon vordefiniert bekommt. Genau, jetzt haben wir noch kurz Zeit für Fragen. Gibt es aus dem Publikum Anmerkungen, Fragen? Ja. Es ist es geplant, auch andere Datenbankformate zu unterstützen, zum Beispiel Oracle? Es gibt momentan einen bereits Code für MSSQL, das warte noch auf das Code-Review, um das zu integrieren, ähm, aber das ist eigentlich vorhanden. Ähm, Oracle arbeiten wir jetzt nicht spezifisch daran, wäre aber durchaus denkbar, dass man das da auch umsetzt. Also schlussendlich geht es darum, wenn irgendwo das Interesse vorhanden ist und ähm, die Ressourcen auch, um das umzusetzen, dann steht dem nichts im Weg. Weitere Fragen? Sonst habe ich noch eine Verständnisfrage. des Interlist, ist das rein schweizerisch oder ist das ähm, oder dieses Format? Das ist ein schweizerisches äh, Thema, genau, das ist eine schweizerische Erfindung sozusagen. Ähm, es gibt im Ausland, wie zum Beispiel in Kolumbien, wird das jetzt auch eingesetzt in, in diesem Projekt, und es gibt gewisse Bestrebungen auch, um das zu einem ISO-Standard eventuell zu überführen, aber das ist sehr kontrovers diskutiert. Und ähm, ja, das, also momentan ist das in der Schweiz zwingend, ja. aber nicht weiter groß verbreitet. Okay, dann wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann beschließen wir es und um 6 Uhr geht's weiter mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank nochmal.